Unser Endprodukt sollte ein Museumsrun run sein, wo man lernt. Also man spielt ein Spiel und lernt dabei Sachen. Ähm, womit wir programmiert haben? Mit Love 2D, Es ist eine Gaming Engine, ähm, mit Lua, ja. So, for, for Pixel Graphics, I used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 Um, und da so sieht es dann bisher noch aus. Ja. Um, yeah. right. For how you, can, how you can see, the game is very raw, but we want to get background, foreground and more enemies